Ich bin Metal Mario Master. und ich bin dann okay. wir heißen euch? Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Also, Was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir sind in der Disco hier. Wir haben die Disco abgeschlossen haben den, die Afro-Lady erledigt. Und haben auch den letzten Aufzugsknopf bekommen. Aber dieses Mal gibt es einen anderen Part. Wir jagen Buhus. Ja. Wir werden jetzt äh, alle übrigen Stockwerke abklappern und nach Buhus suchen. Und sehen sie wir meine an wie, wie der Geist da oben chillt. Ja. Können wir, glaub, wir sein. Jetzt hast du ihn aufgeschreckt. Ach oh, warte, Alter. Wir sollen einfach weitergehen. Wir sollen sehen, wo wir weit sind. Hier auch. Oh. Hier. Doch nicht. Oh. Ich erlebe, ich kümmere mich mal darum. Ich habe ja? Ich Ich glaube, wir müssen irgendwie das Rad drehen. Eins von den beiden Rädern ist es. Das ist schon sehr stark. Ja, sehr viel. Da ist es. Ich äh? bin Warst du vielleicht zu lange in der Wand? Es weg. Keine Ahnung. Aber, aber wir wissen ja zum wo er jetzt ist. Was hat Was hat Banjo kaputt gemacht? Äh, nein, wir haben ja alle. Das ist auch mein Ding Mann. Ich weiß. Ich glaube, ich glaub, welches ist das. Es? es muss weiter oben sein. Etwas nach rechts. Ich glaube, das ist es. Oder, oder ist ein andere stärker? Genau ja, gleich. Ich, hm. ich würde sagen so drauf. Oh, also Ach so. Ach so, du kannst da kannst du nur durchgucken. Was ah, ist jetzt? Ah. Schau mal auf die Karte, wo es. ist. Ja. Kaffee. Boah. hast du gemacht? die ganze Elektronik kaputt gemacht. Ah. Äh, ja, ruhig was die ganze Elektronik kaputt gemacht, wo sind er jetzt? Ja, da oben. Ja. ja. Mario? <laughs> Hier. Guck mal, wie ich am Brief bin. Ja. Ne? ja. Oh, okay. Da ist er! Also wäre hier jetzt gerade richtig, richtig heiß. Ja. Oh, ja. <lacht> <lacht> ich hab's ihm gegeben! Ja, ich habe sie ihm hart gegeben! Moment, das klingt irgendwie falsch. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ins nächste Stockwerk gehen, ne? Das wäre die fünfte Etage. Ja, da uns auch noch ein paar ja stimmt Fünf, sieben, acht, und 13. Also. ja also wir müssen auf jeden Fall sowieso in jede Etage gehen jede noch noch äh, bekannte Etage mit abgesehen von der 15. damit wir da den Beruf fangen müssen aber wir haben haben wir jetzt hier unten äh, den Beruf also wir müssen nicht mehr in die unteren Etagen reingehen ja. ähm. Ähm, okay. warum bist du gerade stehen geblieben oh, wahrscheinlich weil hier keine Geister mehr sind Würde will will ich jetzt einfach mal so sagen. ich habe Luigi jetzt gerade erst bemerkt, ich bin Hotel. <lacht> Knopf. Ja. Jetzt, jetzt mal im Ernst, würdest du in so ein Hotel auch, auch gehen? Aber was wäre, wär, wenn es keine Geister hat und so aussieht? Dann ja, ne? <lacht> also noch golden war vielleicht. Ja, das war voll schön, ne? Ja. Ja. Ey, du mal auf mich zu schubsen. Niemals. Wir haben. Auch... Übrigens, wir haben ja auch noch nicht mal alle Räume gesehen. Oh, nee. Ich wusste da, dass dass, hier, dass hier uns noch irgendwas fehlt. Erstmal. Uh ja. oh. oh. wieder ein regentropfen Ja, ich bin in ich bin in eine pfütze getreten. Hey, da habe ich mich aufgelöst. Und dann bin ich drauf <lacht> gegangen. Ja, sieht sich aus. Wow, Okay. Jetzt gibst du, du würdest da auch so zittern. Ja, hm, der schnell schon runtergefallen? Warte. Oh mein Gott. Oh, ja, ich, ich weiß, wie wir da rankommen. Das ist ganz schön. Oh. Das ist mein Kumpel in Ruhe. er ist schon weg. Ach, ach, was soll's? Du hast noch genügend Leben. Außerdem hast du immer noch drei Knochen. Ja, ah, du oh, halt. Ich hab dich ein bisschen Leben aufgesammelt. Du kannst runterkommen. Es gibt einen anderen Weg dahin. Aber ich sehe den Buch. Ja, warum nicht? Ja, einfach. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir sollten den, die nicht stören. Ich glaube, wir stören sie doch gleich sowieso hoch. Das ist ja merkwürdig so mit. Um jeden normalen Wahlzimmer. Wegen Klopapierrollen einfach durch die Gegend. Und abwaschen. Wie <lacht> ich nicht, was da gerade passiert ist. Oh <lacht> <lacht> äh. nein. Hotel Passen! bei jemandem am Telefon? <lacht> <kann ich> <lacht> <Das war's. lacht> Wir ja, haben ihn umgebracht. Lass uns einfach reingehen. Hey. Was, was ist denn hier los? Geh wieder nicht mit Arbeit nach. Ich haben wir kaputt gemacht. Oh, Socken. Socken. Socken! Yeah! Ich wollte schon immer mal Socken haben, wollte es auch schon immer mal Socken haben. Ja. Oh. oh! Ich glaube der, ich glaube der Haar hat einen Schleuertrauma gehabt. Weiß nicht ja. auch? Bring ihn um! Ja, mein Mann, die Aus- und Einrichtung, die in der Aufrichtung ein Die Ausstattung. Ja, genau. Wie oh. drin hab Innenausstattung. Oh so, sehen ich es. Ich habe keine Ahnung. Mir nee, egal. Hauptsache, wir machen alles kaputt. Die blasen nicht einsaugen. Yeah. glaube ich glaub, hier haben wir alles gehen aber weiter ja mhm. äh. Äh. telefon Na, warum? Was geht? ja uns so ausgelacht wenn wir dir erwischen das ist man noch mal nach links gehen da sind auch noch ein paar räume die wir noch nicht gesehen haben Mir ist jetzt gerade Mir fällt jetzt erst gerade auf, dass wir hier noch gar nicht waren. Ja. War das nicht die stellen helle, wo, wo du von König Buhu verfolgt wurdest? Kann sein. Ja. Guck mal da, den Raum wir gefunden haben. Wir haben Peach Raum gefunden. Komm, wir verwüsten hier alles. Ja, du, äh, auch ah! das. Hat... das war doch auch schon so am Anfang. Erinnerst hey, du dich nicht mehr? Stimmt, ich weiß. Ich weiß, ist schon. Ein paar Wochen her, aber trotzdem das ist ja halt nicht so, als ob wir schon seit Wochen in diesem Hotel sind. Ich meine, wir sind erst seit, ein seit einem Tag hier drin. <lacht> Alter, was ist los mit dem Kopf <lacht> Mann. haben wir eine Tür gefunden? Ich glaube, die führen uns auf dem Balkon. Ich glaube, es über zu dem Juwel. Ja, ja, die führen uns zu dem Juwel. Wie Balkon, Balkon. Warum? Das äh. Ich liebe die Natur. Ja. Ich, liebe die Natur. Ja. ich hasse die Natur. Ja. Ich muss Blumen vernichten. Aha, hab Blumen vernichten. Mhm. <lacht> ich gebe der Welt Leben und du nimmst es wieder. Ey. Ja. Äh, ich, jetzt schon wieder was. ich bin gestorben. Komm, siehst du? Siehst du diesen Gargol da? der wandert das so? Gargol? Ja, Gargoyle. ja, ja, richtig. ja, richtig. ja Gute Arbeit! Wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich glaube, ich weiß sogar, wo das letzte Juwel ist. Ach, die Blöde. Der Stuhl. Der Stuhl. Okay. Bitte. Leg die Gießkanne weg. Ja, hey. das noch wow. Hast gesehen, wie weit oh. er geflogen ist? Oh. Wir waren doch noch gar nicht in den Peach Bar-Zimmer. Oh Gott. Ist ja <lacht> Wollten wir da schnell da reingehen? Wer wer, packt eine Perle in die Toilette, ey? Ey, das ist sowas von uncool. Vor allem hier das ganze Geld hier. Und das ist ja, ja, dann auch. Auch. neu doch leben kommen noch immer wieder kommt immer wieder das ist die bewusst, ne? Was? mal um wieder, wohnen äh. Er soll um den man soll nicht. War das nicht Marius Raum? Er ist Mario. Das stimmt. Ich meine, ist der Name nicht Mario Mario? Oh, oh. Und ist seine, sein Bruder nicht Luigi Mario? Ich glaube, hier irgendwo war das letzte Juwel. Ja ich mal an jetzt schwer hat wir waren schwert und so das fragst du mich ja. Was macht mario mit einem schwert und Klo? ich weiß äh, würdest du mal... oh, ne, war da das kann ich jetzt machen So, jetzt mal, mal die Dusche den Gang zu setzen. Jetzt, ich, ich wusste es, da ist das Juwel drin. Oh, ja, wir, mal so. wir, haben also. auch, wir haben aber immer noch einige Räume kommentiert. Ja, wie oh. soll wir machen? Das soll wir machen, wie zum Beispiel dein Badezimmer. Oh Gott, ja, da war ich doch schon drin. Ich bin ziemlich sicher. Aber wo ist die Tür? So oh, ja. Könn' wir mir da bei der Porsche schon. Ja, stimmt. Ah, ja, taubt. Weil das eigentlich der Belain. Weil ja das Skelette im Wartezimmer. Na klar, warum nicht? Wer, wer hat nichts Skelette in seinem Wartezimmer? Und natürlich riesige Wasserpfützen. Nee jetzt mal im Ernst, hast du Skillet in deinem Bad? Oder? Äh, oder oder oder Clown in deinem Klo. Äh. So, okay, okay, wo ist? es? da, da in dem Bad, wo. Nee. nicht? Ja, ich sehe das. Wo ist das? Was? Samah, oh, ja. oh warte mal, ja. oh warte Moment, ich gerade eingefallen, dass wir das noch haben. Was soll sagen, ah. ist da noch Was noch drin? Das ist noch mehr. Ach so, das sind die Goldbarren. Das habe ich dann auch erstmal gerafft. Die Goldbarren im Klo. Das war nicht das Klo. Doch. Das war im anwert Nein. Doch. Was Ding? So nennt man, nennt man so, so eine Art Bart. Das wirkt ja nicht eine 1 Ein Million Euro-Worte um mich <lacht> Was? Das ist eigentlich allgemein wissen. Das solltest du eigentlich wissen. Nein. Warte auf mich. Hey mal, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich hier wollte ich eigentlich nicht reingezogen werden. Aua, Hallo. Ich hab's ah. dir Komm her, du. Ich hab's dir tot. Ja, Jetzt haben wir Nummer gebracht. Ja, wir meinen. Ja, oh. wir sollten weitergehen. Was ist überhaupt die Karte? Oh, richtig, verschwindet manchmal. Das ist eine Meid. Wow, oh Gott. hier. Da, hier. Oh, perfekt. Welche denn? Schrank? Mhm. Ah. Okay, nicht ganz. Ich steck ja fest. Komm denn mal raus? Nee. Ah. Ich, ich komme nicht mal raus. <lacht> oh, Scheiße. Wir müssen zurück zum Labor. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal kurz. Äh ich glaube, wir müssen mal kurz zum zum Titelbildschirm. So tauche dann, taucht nicht einfach woanders anders auf oder? Ich glaube, dann sind wir wieder wieder ganz am Anfang. Aber wir können es ja mal versuchen. Du mal Minus. Wir müssen das ja nicht sehen. Ja, haben wir mal einfach so. Äh, hi. Tschüss. Ja. Hi. Jetzt geht's direkt. <lacht> okay. Ja. Nein. Na, <lacht> Ah, ich bin draußen. Wie hast du das hat gemacht? mal den Boro irgendwie, gefühlt, oder? Kann irgendwie ausboxen, oder? Wurf, wurf. ich bin Bulldogger. Ja. Warum? Warum? War, war. war, war. Ich krieg's halt wirklich fest, ey. Ich glaub, ja. glaub, wir sollten mal zum Titelbildschirm zurück und dann noch, noch mal noch mal starten. Hart war Also, wir merken uns, die Stelle ist böse. Ja. war du den Schrank aufgemacht hast, ey. Wieso, weil ich den Schrank aufgemacht ich habe, ja. Ich auf jetzt Ich glaube, ich was passiert ist. Ja, ja korridor gut, gut. Denke mal, dass, dass wir dann wieder, wieder an unserem ja. anderen Standpunkt wieder starten können. Ja. ja wir haben einen Bug gefunden. Hm, cool. Ja, wir sind wieder hier. Oh, der ist auch Ach so, du bist, du bist noch auf Solo-Spiel. Ich freue mich jetzt schon. Und was ist denn jetzt los? Ja. So. Okay. Hier. Also. angekettet ich bin ganz Unangekettet. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, hey! So, haben wir jetzt ja alles erledigt? Glaube ja. Wir sollten äh, gleich nochmal zum Labor zurück, zurückkehren. Wir haben 26 Minuten jetzt. Ja, sowas. Ja, wir sollten zum Labor zurückkehren, um unsere Geister abzugeben. Ja. Da können wir nämlich offscreen nämlich nachgucken, wo äh, die Juwelen sind. Äh, haben wir überhaupt jetzt schon äh, die ganze Karte freigelegt? Haben wir schon alle Räume erkundet? Ja. Uh, ja. ja, ja, haben wir. Obwohl da sieht irgendwie aus jetzt. Äh, nein. Wir haben wir haben alles gesehen. Aber da war keine Wand. Doch war es Gut. Ding dong! Das ist die sechste Etage nochmal. Da weiß ich gar nicht mehr. Der Spukschluss. Ja, äh, okay. Im Spukschluss da haben da haben wir alles. Also da haben wir alle Juwelen, für uns nur oder der oh, Alles oh. Wir können ja gleich eben im Nachschauen, und was uns noch alles an Juwelen fehlt. Hey, bevor wir uns dann äh, in die letzte Etage begeben. Puste dir eins ins Gesicht. Ich habe deine Mütze zum Rotieren gebracht. Oh nee. Oh, doch. Wo kann? Ich bin viel schneller als du. So. Galerie. Ah. Ah. Ich habe den Stoff. Ja. Geiler Stoff. Geiler Stoff, Luigi. Uh, ja, wir haben sieben. Drei, vier, fünf, drei, ja, wir haben sieben. Alles, so. alles, alles, alles, alles, alles, alles. Da fehlen uns nur zwei. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden sind. Da ja, ich weiß halt nicht mehr, wo. Äh also. Also bei den Öfen, beim Ökohaus, dabei weiß ich leider nicht mehr, wo die beiden letzten Juwelen sind. Das weiß ich nicht mehr. Okay. okay. Aber ich weiß, wo, wo beim Filmstuhl, wo hier noch, ähm, noch das letzte Juwel ist. Das weiß ich. Cool. Dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Part weiter mit äh, Buhus jagen. Ja. Und auch Juwelen suchen. Und dann geht es dann irgendwann mal weiter in die letzte Etage. Ja, das würde ich auch haben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.